Die Gartenglück KG ist Hersteller exklusiver Gartenzwerge. Das derzeitige Produktionsprogramm der Gartenglück KG umfasst folgende drei Produktgruppen: Hansi, Berti und Toni. Alle relevanten Daten für die drei Produktgruppen finden Sie in dieser Tabelle. Wichtig: Für die drei Produktgruppen liegen keinerlei Lieferverpflichtungen vor. Die jährlich maximale Fertigungskapazität beträgt 2000 Stunden. Schritt Nummer 1. Liegt ein Engpass vor. Die benötigte Fertigungszeit für Hanzi beträgt 40.200 Minuten. 2010 mal 20 Minuten. Die benötigte Fertigungszeit für Bertin beträgt 75.000 Minuten. 2500 mal 30 Minuten. Die benötigte Fertigungszeit für Toni beträgt 7500 Minuten, also 500 mal 15 Minuten. Somit beträgt die Summe der benötigten Fertigungszeiten aller Produktgruppen 122.700 Minuten. Die gesamte verfügbare Fertigungszeit jedoch nur 120.000 Minuten. Somit liegt hier ein Engpass in Höhe von minus –2700 Minuten pro Jahr vor. Schritt Nummer 2 – Ermittlung der absoluten Stückdeckungsbeiträge je Produktgruppe Der absolute Stückdeckungsbeitrag für Hansi beträgt 7,40 Euro. 15,60 Euro minus 8,20 Euro. Der absolute Stückdeckungsbeitrag für Berti beträgt 7,50 Euro, 13,60 Euro minus 6,10 Euro. Der absolute Stückdeckungsbeitrag für Toni beträgt 8,10 Euro, 11,40 Euro minus 3,30 Euro. Schritt Nummer 3. Ermittlung der relativen Stückdeckungsbeiträge je Produktgruppe. Der relative Stückdeckungsbeitrag für Hansi beträgt 0,37 Euro pro Minute, also 7,40 Euro durch 20 Minuten. Der relative Stückdeckungsbeitrag für Berti beträgt 0,25 Euro pro Minute, also 7,50 Euro durch 30 Minuten. Der relative Stückdeckungsbeitrag für Toni beträgt 0,54 Euro pro Minute, also 8,10 Euro durch 15 Minuten. Schritt Nummer 4. Platzierung der Gruppen, Produktgruppen. Mit dem höchsten relativen Stückdeckungsbeitrag geht der erste Platz an Toni. Mit dem zweithöchsten relativen Stückdeckungsbeitrag geht der zweite Platz an Hansi. Mit dem niedrigsten relativen Stückdeckungsbeitrag geht der dritte Platz an Berti. Die Fertigung der Produktgruppen erfolgt somit in der Reihenfolge Toni, Hansi, Berti. Schritt Nummer 5. Ermittlung der Fertigungsmengen optimales Produktionsprogramm. Die optimale Stückzahl von Toni beträgt 500 Stück, das heißt es wird die maximal absetzbare Menge dieser Produktgruppe gefertigt. Die optimale Stückzahl von Hansi beträgt 2010 Stück, das heißt es wird die maximal absetzbare Menge dieser Produktgruppe gefertigt. Die optimale Stückzahl von Berti beträgt 2410 Stück. Diese Menge ergibt sich durch folgende Rechnung. Verfügbare Fertigungszeit minus Fertigungszeit Toni minus Fertigungszeit Hansi, also 120.000 minus 40.200 minus 7.500 gleich 72.300 Minuten. Diese Zeit steht nun für die Fertigung von Berti noch zur Verfügung. Teilt man im nächsten Schritt die 72.300 Minuten durch die Fertigungszeit pro Stück von Berti in Höhe von 30 Minuten, so ergibt sich die optimale Stückzahl von 2.410 Stück für die Produktgruppe Berti. Schritt Nummer 6. Ermittlung vom Betriebsergebnis (BE). Der absolute Deckungsbeitrag für Hansi beträgt 14.874 Euro, also 2.010 Stück mal 7,40 Euro. Der absolute Deckungsbeitrag für Berti beträgt 18.075 Euro, also 2.410 Stück mal 7,50 Euro. Der absolute Deckungsbeitrag für Toni beträgt 4.050 Euro, also 500 Stück mal 8,10 Euro. Die Summe der Deckungsbeiträge der drei Produktgruppen ergibt 36.999 Euro. Von der Summe der Deckungsbeiträge werden nun die Fixkosten in Höhe von 14.000 Euro abgezogen. Das Betriebsergebnis beträgt somit 22.999 Euro. Die Gartenglück AG hat somit in dieser Periode einen satten Betriebsgewinn in Höhe von 22.999 Euro erwirtschaftet. In diesem Lehrvideo wurde Ihnen die Ermittlung des optimalen Produktionsprogramms in einer Engpasssituation anhand eines Beispiels vorgestellt. Im YouTube-Kanal der Firma LBV Track finden Sie noch weitere interessante Lehrvideos zu diesem und zu anderen Themen.